Eine Inventur ist etwas, was ein Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben durchführen muss. Und dazu gucken wir ins Handelsgesetzbuch, Paragraph 240. Und da greifen wir uns mal hier den Satz raus. Jeder Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes. Beginn seines Handelsgewerbes, das heißt bei der Unternehmensgründung. Wenn ein Kaufmann ein Unternehmen gründet, dann muss er eine Inventur durchführen. Und im zweiten Satzteil sehen wir dann was eine Inventur eigentlich ist, nämlich den Wert, also ich muss einen bestimmten Wert, eine Höhe angeben, und zwar der einzelnen Vermögensgegenstände und der Schulden. Das muss ich also angeben bei einer Inventur. Zum Vermögen zählt die Gesamtheit aller Güter, also die Gebäude, die Grundstücke, der Fuhrpark, die Maschinen, die Werkstoffe, alles was zu einem Unternehmen gehört, auch das Geld, das in der Kasse liegt. Das muss ich also, den Wert muss ich dieser Vermögensgegenstände ermitteln. Und dazu gehören auch die Schulden, nennt man auch Fremdkapital. Und da unterscheiden wir zwei Arten, nämlich kurzfristige und langfristige Schulden. Beispiel, wir nehmen einen Kredit bei einer Bank auf und die Bank sagt, du musst diesen Kredit innerhalb eines Jahres zurückzahlen. Dann sind diese Schulden kurzfristig. Wenn die Fälligkeit, nennt man das, also die, die Frist der Rückzahlung, wenn die Fälligkeit also höher als ein Jahr ist, dann sprechen wir von langfristigen Schulden. So, jetzt muss aber ein Kaufmann nicht nur zu Beginn seines Handelsgewerbes diese Inventur durchführen, sondern er hat, das kommt nämlich der zweite Teil von § 240, für den Schluss eines jeden Geschäftsjahrs ein Inventar aufstellen. Was ein Inventar ist... Das ähm, besprechen wir in einem späteren Video, aber wir können uns hier mal merken, ein Inventar folgt der Inventur. Das heißt, auch hier muss der Kaufmann eine Inventur durchführen, und zwar für den Schluss eines jeden Geschäfts. Ein Geschäftsjahr ist ein Jahr, also 365 Tage. Und wir gehen in unserem Modellunternehmen grundsätzlich davon aus, dass der Schluss eines Geschäftsjahres der 31. Dezember, also der 31.12. ist. Das ist auch in der Praxis in der Regel so. gibt natürlich auch hier wie immer Ausnahmen, aber... Man kann sich merken, 31.12. ist der Schluss eines jeden Geschäftsjahres. Wie sieht das in der Praxis nun aus? Am Schluss muss eine Liste herauskommen, wo eben alle Vermögensgegenstände und Schulden aufgelistet sind. Das kann in der Praxis ganz unterschiedlich vonstatten gehen, also angefangen von einer handschriftlichen Liste über eine digitale Liste. Manche Artikel werden auch mit Handscannern gescannt und dann erfasst, also ganz unterschiedlich. Aber am Schluss haben wir immer eine Liste und diese Liste wird nummeriert. Also ich beginne zum Beispiel jetzt mit der Nummer 1 und der Bezeichnung. Wir schauen uns mal die Grundstücke an, also ich habe zum Beispiel ein umgebautes Grundstück. So, dann gebe ich also die Anzahl an. In diesem Fall Grundstücke werden in Quadratmetern angegeben. 500. Und dann bemisst sich der Wert die Quadratmeter mit 250 Euro. macht also insgesamt 125.000, nämlich 500 mal 250. So, und dann geht es also immer so weiter mit der Nummer 2, 3, 4, 5. Ich mache jetzt hier mal drei Punkte als Zeichen, eben dass es dann fortlaufend weitergeht. Und dann schauen wir uns mal den Fuhrpark an. Also die... Nummer 23 wäre dann ein LKW mit dem entsprechenden Kennzeichen. So, und dann habe ich einen und der aktuelle Wert bemisst sich eben auf 80.000 Euro. So, und dann geht es also immer so weiter. Ich überspringe das jetzt mal und zeige das gleich an. Also, zum Beispiel dann bei den Werkstoffen, Position Nummer 44, wären Hilfsstoffe wie zum Beispiel Nägel, 330 mm verzinkt. Aufgabe von Tim wäre es jetzt zum Beispiel, eben diese Nägel zu erfassen. Jetzt könnte ich jeden Einzelnen zählen, aber das wäre vom Aufwand her unverhältnismäßig, würde viel zu lange dauern. Da macht man folgendes: Man wiegt diese Nägel, also diese Nägelart sind 21 Kilo insgesamt, und man setzt dann einen entsprechenden Wert, die Kilo an, mit 3,50 Euro, macht also insgesamt 73,50 Euro. Genauso der, Gabel, äh, der Bargeldbestand, also Tim müsste dann eine Kasse nehmen und dann da reingucken, wie viel Geld liegt denn da drin, in diesem Fall also zum Beispiel 5.400 Euro und dann füllt sich diese Liste so langsam also mit allen Vermögensgegenständen und Schulden. Also was mache ich bei einer Inventur? Da wird der Wert der Vermögensgegenstände erfasst, und zwar durch Messen, Wiegen oder Zählen, notfalls auch durch Schätze. Und zwar von Gegenständen, die körperlich sind, die ich anfassen kann, die physisch sind. Daneben gibt es jetzt aber auch noch Vermögensteile und Schulden, die nicht körperlich sind, also die ich nicht anfassen kann. Und die werden mit der sogenannten Buchinventur erfasst. Also Beispiel, mein haben, das auf dem Stirokonto liegt, dieses Girokonto kann ich ja nicht anfassen, also nicht körperlich. Aber ich habe Belege, also Kontoauszüge zum Beispiel, oder ich kann mich ins Online-Banking einloggen und dann sehe ich ja, wie ist denn der Kontostand meines Girokontos. Daneben habe ich auch noch buchhalterische Aufzeichnungen, die ich während des Jahres mache, in der sogenannten Buchhaltung. Das sind speziell Aufzeichnungen, die ich auch heranziehen kann. Und diese buchhalterischen Aufzeichnungen sind genau das, was wir dann auch speziell intensiv im zweiten Halbjahr, und spätestens im zweiten Halbjahr dann angehen werden. Damit wissen wir Folgendes. Eine Inventur ist eine Tätigkeit. Und zwar die Tätigkeit der Mengen- und wertmäßigen Bestandsaufnahme von Vermögen und Schulden. Das ist also die Inventur, das ist eine Tätigkeit. Wir haben schon einen anderen Brief kennengelernt, oben, um, wenn ihr euch erinnert, im § 240 HGB, nämlich das Inventar. Das kommt in einem Folgevideo. Wichtig zur Unterscheidung, die Inventur ist eine Tätigkeit und ich brauche die Inventur, um dann später das Inventar zu erstellen.